Bei einem Auftritt in der Pause eines DFB-Pokalspiels im Jahr 2017 wurde Helene Fischer gnadenlos von tausenden Fußballfans ausgebuht. Ungewohnt für Deutschlands Schlagersängerin Nummer 1. In einem Interview mit Die Zeit vor einigen Wochen erinnert sich die werdende Mutter an den damaligen Moment. Auf die Frage, wie es für sie war, antwortete sie, das hat mich weder in ein tiefes Loch stürzen lassen, noch habe ich mich hinterfragt. Mein großes Glück war, dass ich live gesungen und in ihr Kopfhörer getragen habe. So habe sie die Geräuschkulisse nicht so laut wahrgenommen, wie die 37-Jährige weiter erzählt. Im Gegensatz zu vielleicht manch anderen Künstler hat sie diese Situation nicht aus der Reserve gelockt. Ich habe mir so ein dickes Fell zugelegt, dass es mich gar nicht berührt hat. Ich dachte, sie sitzen wahrscheinlich in ein paar Monaten bei meinen Konzerten. Darum wurde sie ausgegriffen, dass die Pfiffe nicht gegen sie persönlich gerichtet waren lehrte sich allerdings erst später auf. Ich habe danach die Hintergründe erfahren, dass die Fußballfans einfach keine Kommerzialisierung und kein Entertainment wollten. Ja, die Fußballfans sind schon ein eigenes Völkchen. Tiefschlag für Helene Fischer. Will sie denn keiner mehr sehen? Köln, am Samstag, 11. Dezember, durften sich Helene-Fischer-Fans freuen, denn der Sender Vox brachte zur Primetime die Dokumentation, Helene Fischer. 15 Jahre im Rausch des Erfolgs In der Doku erhielten Zuschauer exklusive Einblicke in Helene Fischers Alltag und über 30 bekannte Wegbegleiter erzählten von gemeinsamen Begegnungen. So kamen unter anderem Thomas Gottschalk, Roland Kaiser und Bülent Jaylan zu Wort. Helene Fischer Doku, Box Einschaltquoten erneut enttäuschend. Auf Robbie Williams äußerte sich in der Dokumentation und schwärmte von der Blondine, ich wünschte, ich hätte das, was sie hat. Doch trotz großer Namen und tiefen Einblicken, scheint die Sendung nicht auf Begeisterungsstürme getroffen zu sein. Denn die Einschaltquoten sind alles andere als ein Rausch des Erfolgs. Ganz im Gegenteil. Helene Fischer muss erneut einen Tiefschlag einstecken. Demnach sicherte sich der Sender Vox 1,14 Millionen Zuschauer mit der Helene-Doku, so Quotenmeter. Hier, dies entspricht dem Magazin zufolge einem Marktanteil von 4,1%. Bereits im November war von einem Quotenflop die Rede, als sich die Satz 1 Sendung, Helene Fischer, ein Abend im Rausch, einen Marktanteil von 7,2% sicherte, 1,99 Millionen Zuschauer Damit dürfte, Helene Fischer, 15 Jahre im Rausch des Erfolgs, eine noch größere Enttäuschung darstellen, Schließlich schalteten noch weniger Menschen ein als beim Quotenflop im November. Bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergab sich ein Anteil von 6,0% am TV-Markt. Damit konnte die Dokumentation der Schlagersängerin zwar in der Zielgruppe eine bessere Quote erzielen, trotzdem dürfte sie für den Sender unzureichend sein. Schließlich konnte auch die Einschaltquote der jungen Zuschauer die 10%-Hürde erneut nicht knacken.